In diesem Video bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen von Transcribus Lite. Transcribus Lite ist eine webbasierte Anwendung, bei der Sie im Gegensatz zum Transcribus Expert Client nichts herunterladen müssen. Sie können mit jedem neueren Browser und auf nahezu jedem Gerät Transcribus Lite verwenden. Dabei deckt Transcribus Lite die Grundfunktionen des Transkriptionsworkflows ab. Von der manuellen Transkription über die Layout-Analyse bis hin zur vollautomatischen Texterkennung können Sie mit Transkribus Lite alles machen. Wenn Sie noch keinen Transkribus-Account haben, registrieren Sie zunächst bitte einen kostenlosen Account. Alle Funktionen von Transkribus Lite können Sie kostenlos nutzen und testen. Nur für die automatische Texterkennung werden sogenannte Credits benötigt. Aber keine Sorge! Jeder neue Account bekommt automatisch 500 Credits kostenlos, was in etwa 500 Seiten handgeschriebenen Textes entspricht. Legen wir los. Um mit Transkribus Lite zu starten, gehen Sie einfach auf transkribus.eu slash lite und klicken Sie auf den Login-Button. Nach dem Login werden Sie auf die Startseite weitergeleitet. Diese können Sie als Ihr Basislager betrachten, von dem Sie zu allen möglichen Transkriptionsexpeditionen aufbrechen können. Hier behalten Sie alles Wichtige stets im Blick und erreichen mit wenigen Klicks alle wichtigen Features. Damit Sie sich gut zurechtfinden, sehen wir uns zunächst einmal die wichtigsten Bereiche in Transcribus Lite an. Die Menüleiste oben besteht aus zwei Bereichen. Auf der linken Seite befindet sich der Link zur Home-Seite. Über diesen Link können Sie immer wieder zu Ihrem Basislager zurückkehren. Auf der rechten Seite befindet sich alles, was für Ihr Benutzerkonto wichtig ist. Sie können Ihre Account-Details öffnen und bearbeiten, schnell zu Ihrem Credits-Konto navigieren oder die Sprache für Transcribus Lite einstellen. Außerdem können Sie sich hier ausloggen. Sämtliche Navigationselemente, die für die effektive Nutzung von Transcribus Lite wichtig sind, finden Sie hingegen in der Seitenleistennavigation auf der linken Seite. Hier gibt es wiederum drei Bereiche. Ganz oben finden Sie die Schnellnavigation mit Vor- und Zurück-Button, einem Button zum Neuladen der Seite sowie einem Hilfe-Button. Über diesen können Sie sich wichtige Elemente auf der Seite erklären lassen. Darunter befinden sich die sogenannten Quick Actions. Dies sind alle Aktionen, die Sie auf der Seite, auf der Sie sich gerade befinden, ausführen können. Diese unterscheiden sich je nachdem, ob Sie gerade auf der Startseite oder beispielsweise auf der Übersichtsseite einer Collection sind. Wenn Sie sich auf der Startseite befinden, können Sie hier eine Schnellerkennung durchführen. Mit dieser Funktion können Sie schnell und ohne viele weitere Schritte einen Text erkennen lassen. Die gleiche Funktion finden Sie übrigens auch rechts im Arbeitsbereich. Wie Sie diese verwenden können, erfahren Sie in den nächsten Videos. Über die Quick Actions auf der Startseite können Sie auch ganz einfach Dokumente hoch- oder herunterladen. In der unteren Hälfte der Seitenleiste finden Sie schließlich noch den Transkribus Organizer. Hiermit können Sie Ihre Arbeit in Transkribus organisieren und schnell zu den Bereichen gelangen, die Sie gerade brauchen. So kommen Sie von hier zur Übersicht all Ihrer Collections. Sie können alle Jobs aufrufen, die Sie auf den Transkribus-Servern haben laufen lassen. In der History sehen Sie alle Dokumente, die Sie kürzlich in Transkribus geöffnet haben. Über den Credit Manager können Sie die Credits in Ihrem Account verwalten. Und ganz unten finden Sie noch einen Link zu den wichtigsten Ressourcen, die Ihnen bei der Arbeit mit Transkribus weiterhelfen können. Sehen wir uns schließlich den Arbeitsbereich in Transkribus Lite an. Dieser nimmt den meisten Platz ein und befindet sich in der Mitte der Benutzeroberfläche. Wenn Sie diesen noch größer machen möchten, können Sie die Seitenleiste auch zusätzlich minimieren. Im Arbeitsbereich werden Ihnen immer die Inhalte des Bereichs angezeigt, in dem Sie sich gerade befinden. Wenn Sie sich auf der Startseite befinden, sehen Sie ganz oben die zuletzt geöffneten Dokumente. Dies ist sehr nützlich, um nach einem Wiedereinstieg die Arbeit schnell wieder aufnehmen zu können. Auch die im Expert-Client zuletzt geöffneten Dokumente erscheinen hier. Gleich darunter befindet sich eine kompakte Übersicht der ersten vier Collections, auf die Sie Zugriff haben. Sollten Sie auf mehr als vier Collections zugreifen können, klicken Sie einfach auf Collection-Übersicht, um diese zu öffnen. Wenn Sie neu bei Transkribus sind, erscheint hier zunächst nur Ihre erste Collection. Ganz unten befindet sich noch eine Tabelle mit den letzten Jobs. Diese können wie Arbeitsaufträge verstanden werden, die Sie auf den Transkribus-Servern gestartet haben. Sie sehen auch, welchen Status ein Job gerade hat und wann dieser gestartet wurde. Mit einem Klick auf einen Job kommen Sie immer zum jeweiligen Dokument. Rechts oben befindet sich, wie anfangs erwähnt, das Schnellerkennungsfeld. Zuletzt finden Sie im rechten unteren Bereich auch noch eine Übersicht über die Credits in Ihrem Account. Und das war's schon. Nun kennen Sie die wichtigsten Bereiche in Transkribus Lite. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie Dokumente und Collections in Transkribus funktionieren.